Das ist unser Ziel, ja. da ist, ein, äh, ist ein Berg, der Bergkrug dort, ja. also wir werden hochfahren und dann kommen wir rüber. Okay. Dort, also die Straße geht auch schon wieder steil. <lacht> steil das <Abends> Auto. <lacht> das ist normal. Ja. Das ist ein gutes Auto, schaffst das immer, schon immer. Ne? Okay. Ja. Der Frucht ist äh, Durian. Mhm. Durian und auch Mangis, ja. also Mangostin, ja. Mangostin, Mangostin und Durian. Durian hat kennt du was, kennt, kennt ihr das nicht? Nee, wie sieht das aus? Die sieht äh, So mit vielen Stacheln. Ja. Also die Stinkfrüchte. Ach, die Stinkfrüchte, ja, die, die möchte ich nicht haben. Wir haben ja sehr gut äh, gerochen, ja. wenn ich mit Putter unterwegs waren. Genau. Am Nachbartisch diese, das waren glaube ich Australien. die haben sie einen gekauft und haben die dann am Nachbartisch gegessen. Okay. Boah, der, der junge Mann, der hat fast gebrochen, ja. mit der älteren, der hat das Tapfer aufgegessen. ja. Aber die ist auch noch teuer, die Frucht. Ja, okay. ja, ja, ist schon teuerster, ja. Okay. Man hat aber nicht immer Glück, wenn man so einen an der Straße kauft, ja. ja. Das heißt ja, also es kann auch schon eine kaputte Frucht sein, ja. Okay. Also man muss schon Spezialist sein, ja, so also um richtige gute Frucht zu finden, also finden zu können. Ja. Okay. Dann am sichersten, das wäre dann auch schon einfacher in einem Supermarkt zu kaufen. Ja. Okay. Das ist schon bestimmt, aber im Supermarkt natürlich kostet das, kostet das schon das Doppelte. Ja. Okay, was kostet so eine Frucht dann? Ist ja, so ja, so. ja also ungefähr 80.000, 70.000 okay, Rupias. Okay. Eigentlich zur europäischen Verhältnis ist in ja... Kilo <lacht> Jetzt ist leider keine Saison, ihr habt ja nicht gesehen, okay. ja? Das ist keine Saison, ne? Nein, ja. Ah, okay. Das heißt, haben wir Vielleicht Fahrt erst Sommer, in August, ja? Dann haben wir auf die immer alte verkauft, oder? Ja, also habt ihr welche gesehen? Ja, ja, die haben verkauft. Ach so? Viel, sehr viel okay, gekauft. vielleicht habe ich dann übersehen, ja? Also habe hab ich nicht gesehen, ja. ja? ich möchte auch nicht haben, kein Bit nicht kaufen. <lacht> Mangosin ist, der Mangostin Mangostin Mangostin ist sehr gut, ist auch schon teuer, ja. Aber es ist sehr gesund, ja. Also Mangosin ist eine gesunde Und Warum, Frucht, warum heißt ja. die Mangostin und nicht Mango? Ja, also Mango ist ja eine ein Mangus, ja, ist eine andere Frucht. Ja. Mangosin so. und Mangus, ja. Ist zwei verschiedene, zwei verschiedene Man Früchte. Ach so. Und was ist ein Wie sieht es aus? Wie? ist ja so also ein schwarzer dicker Schalen. Also mit ein bisschen Fleisch drin, ja. ja okay. Die haben auch schon Kerner drin, ja. ja. Und die schmecken süß, ja. ja. Die schmecken sehr gut, ja. Okay, wie groß sind die? Ja, also etwa so groß okay. oder kleiner, ja. Okay. Die Hälfte, ja. Okay. Ja, es geht ja jetzt los. müssen die Klimaanlage ausmachen. gibt es Affen in Deutschland? Und nicht frei leben, nein. Also... Nur im Zoo. Im Zoo, ja. Da ja. nicht gerade alle hier nach Vielleicht... von Asien hingebracht. ne? Ich wollte ein bisschen anhalten, ein Foto. Ja, ja. Nein, das ist in Ordnung.